Lass mal schauen ja, was wir hier oh, oh da oben ist jemand! Darf er wegfahren? Habt ihr gefunden? Habt ihr gefunden? Nein, nein, nein. Du musst ihn noch sehen. Ich hab ihn gesehen, Junge. Was redest du denn da? Du musst mich sehen. Was für Resetten, ey. <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir j spielen. Wieder mal mit Ivy. Und du... Guten Tag. Nimm das. Hallo. So, wie gesagt, äh, ihr beiden, wir werden nicht beleidigen. Ich habe keinen Bock, alles yeah. rauszubieten. Und... <lacht> bitte... Ist, du, ich weiß, dass du so einer bist, also bitte, mach das nicht. <lacht> alles klar. Ah, dann ist du nicht, oder wie? Ja, ich werde aber auch nicht äh, beleidigen. Bro, ihr beide nimmt den längeren Weg So Cybertruck. Es gibt auch jetzt den neuen Tesla Cybertruck-Update. Äh, und äh, wie hat der so, hat ihn, Ich habe ihn. Ey, ey, ich war doch nicht. Bin auch. Hey, kostet ja, der? Äh, kann, was mit ich 15 50.000, also nach 75.000, was laberst du? Ja, sorry, vergessen. Gang dir. Ich habe nur 21.000. Ja, ja, dann wie, Pech. Wie viel, wie, viel, wie viel kostet der? 75.000. 75. Du musst ihm 54.000 gehen Ja, ich wollte auch voraussagen. Alles oh, klar, komm her, ja, ich geb dir. Ja, ja. die wird will, die will klauen. Okay, warte kurz. Versuchen wir. Ähm, ja. Ich will noch sehen, wie viel. Komm rein, kriegen. komm rein, sie tut's, komm rein! Ja, Mann! Ja, rennen wir weg! Soll ich mein Voltbike nehmen oder. Oh nein, bitte nicht. Ich versuche mein Bestes. Sie verfolgt uns! Kaputt! Nein, sie hat uns gefunden! Ja, ja, ja, ja, Geh weg von uns! Warte, warte, warte, warte. Nein, nein, warum? wir haben jetzt... <lacht> ich glaube. Guten Tag. Tag! Nein, sie hat einen Tron-Bike! Ivy, Ei, das wird unfair. Nein, das ist nicht. Hey, hallo. Das Wenn ja ihr so broken seid. <lacht> <lacht> Ivy, nein, pfui, pfui. Ah, ich krieg euch eh, also, ja. Ja, ja, hier, hier. Sie haben es gefunden! <lacht> so, hier, ich kann es dir hergeben. Ich will Geh nur weg, gucken. Eigentlich. Ja, ich bleibe ja weg. Warte, Küssi, machen wir, machen wir jetzt so, ne? Ich will ich will so eine Art Content machen, alles klar. Äh, Machen wir es so. Wir werden jetzt äh, ganz normal äh, ein Verstecken im ganzen Map machen. Ah, okay. Und Weil du ja weil du da dieses Ding da hast, dann da wirst du mal 10 bis, äh, bis 20. Und wir, wir zwei verteilen uns äh, auf der Map, okay? Okay. Los, okay, jetzt, jetzt kannst hab, du beginnen, jetzt ich, kannst ich du beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. Wie das Gefühl, dass ihr mir findet? 11, 12. 13, 14, 15, 16. Man muss aber im Auto drinnen 17, bleiben. Also wir müssen, 18, wir müssen mit dem Auto verstecken. 13, 20. Bist du da? I'm coming! <lacht> Nein! Dürfen wir auch aus dem Auto aussteigen? Nein, ihr müsst im Auto bleiben. Ja. Hm. Ich habe nur entspanntes Auto, dann wärst du ja viel schneller als ich. Oh mein Gott. Weiß Wartet, du? meine Reifen wurden kaputt geblieben. ja. Ich hoffe, du findest ihn nicht hier. Oh, ich, ich wollte schon sagen. Ah, warte. Wieso ist hier dein... Ah, nee, ist nicht dein Truck. Ich wollte schon sagen. Gott sei Dank. Alter, schnell kaufen, nee, das habe ich schon gekauft. Ja, ja, ich Dürfen wir jetzt. auch in ein, anderes, in ein anderes Gefährt einsteigen? Äh, nee. Dein eigenes Auto. So ein ja, Trotzdem. Ist jemand auf dem Dach? Ah, Ich meine, man könnte ja aufs Dach kommen, Auto. wenn man so wie Dennis ist und Boost nimmt. Aber. Hey, egal, seid ihr überhaupt in der Stadt? N nee, nee. Echt nicht. Okay. Ich war die ganze Zeit in der Stadt. So. Ich geh mal auf den Bergen. Wieso hab ich Angst? <lacht> das war's. Am liebsten würde ich ins Flugzeug gehen. Nein, nein, nein. Ah, oh, danke. Ich gehe jetzt zum Flughafen. Spaß. Und dann bist du so im Flughafen. Du ah, mich. wieso so leise? <lacht> <lacht> Junge, ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe Ivy von gerade gesehen gehabt in der Stadt. Aha, also bist du in der Stadt? Ich bin nicht mehr in der Stadt. <lacht> ah, also du hast nicht... Ah, okay, warte, du hast mich in der Stadt gesehen, aber selber nicht. In der Stadt. Aber ah, da? ah, wer fährt da? Ich hab schon das Auto. Aber wer fährt da? Nein! Ich <lacht> wollte direkt ab und da kommst du! Habe ich verlangt. Alles klar, er kann gehen. Warte, wo bist du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ah, 17, 18, aber, 19, aber, aber. 20, komme! Ihr seid ja auf der Strecke, oder? Hm, ich bin aber. nicht auf der Strecke. Ich bin noch bin am Versteck, aber ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ich sehe Dennis fahren. Ivy, guck mal in Chat. Ich hab was geschrieben zu dir. Macht Mach die Witze über mich, ne? Mm -mm. Ja. ja. Der andere sagt ja und die andere sagt nein. Weil Junge, das ist kein Content. Was seid ja am, äh, am Fahren oder so. Ja. ja. Ich, fahr die, ich fahr die ganze Zeit rund, rund gerade. Dennis. Du, denn du warst ja vorhin über eine Brücke gefahren, ne? Ich stand da runter. <lacht> Ah, da bist du. Ich sehe dich, Dennis. Du Was? fährst über das Auto. <lacht> jetzt fährst du weg in die Stadt. Okay, jetzt fährst du rückwärts. <lacht> Och, Junge, da bin voll verarscht. Also, jetzt fährst du wieder weg. Jetzt fährst du in die Stadt. Jetzt... Jetzt bleibst du stehen. Jetzt fährst du... Jetzt biegst du ab. Jetzt fährst du rückwärts. Okay. Halt deine Kasse <lacht> jetzt. Du fährst wieder runter, oh nein. Ey Junge, was zum. <lacht> Ups, ich, ich habe beleidigt. Darf ich nicht. <lacht> hey Dennis, soll ich ein bisschen Pferde spielen und nicht auf den Bergen verstecken? Uh, was ist bist das für du Oh Gott. Bist das nein, du? Ja, das bist du. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Klapp. Ich den Cybertruck über die riesen Brücke gefahren. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Mein Cybertruck ist trash. <lacht> Beyblade! Okay, ich gehe zu Fuß. Lass mal schauen, was wir hier. Oh, da oben ist ich jemand! Darf, darf er wegfahren? Habt ihr gefunden! habt ihr gefunden! Nein, nein, nein, du musst ihn noch sehen! Ich hab ihn gesehen, Junge, was redest du denn da? Du musst mich sehen! Was für Resetten, ey! Du musst mich sehen! Ich hab doch auch gesehen. Ist Nein, das du nicht. Ist nicht so, dass du mit dem Jackpack wegfliegen wolltest, ne? Hey, welchen Jetpack? Ah, oh, hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen. Hey, ich, ich, ich hab Nein. keinen Jetpack. Du hast einen Jack Jetpack. halt deine Fresse. Nein, hab ich nicht. Ich bin lachst du so behindert? Gefunden, fertig, jetzt geh ich auf Stuart. Nein, du hast mich nicht gefunden. Doch, hör auf zu lügen. Oh mein Gott, okay. ich hab ja. dich gefunden. <lacht> <lacht> Los. Ah, warte, warte, warte. Hier ist jemand. <lacht> Nein. Nein, ich helfe ihm ja nicht. Ich bin... Okay, noch ein Tipp. Hi, ich bin in, Den hi, in Dennis. Hi Dennis. <lacht> hi. Wie geht's, Dennis? Ähm, ja, wer ist da oben? <lacht> wer ist da oben? Ich hab dich gesehen, ne? Nein. Stuart, ich hab dich gefunden. Ey. Du, du hast mich nicht gesehen. Ich hab dich gesehen. Nein. Was für Lügner, Junge! Ich will dir zeigen, wo du an mir vorbeigefahren bist. Ach, komm mit. Okay. Ich stand hier unter der Brücke und du fährst an mir vorbei. Ja, als ob ich dir das als ob ich dort suchen würde. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dieser Hype Seek in Gebt ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Heiden Sieg, Jailback oder noch andere in anderen Spielen sehen wollt, dann ja. Gebt ein Like, abonniert den Kanal. Alles klar, wie gesagt, bis bald und ciao. Ich bin besser als Ivy und Stuart beide zusammen.